Ja. ja, ja, nein, nein. Tak, danke. Ja, Fürster, Ich verstehe nicht. Hm. Das Schwedische ist eine nordgermanische Sprache und wird außer in Schweden auch noch in Teilen Finnlands gesprochen. Um, einen Moment. Uh, guten Morgen, Gott Morgen, guten Tag, Hallo. Jak Hetter, ich heiße Jak Hetter. Hurs da was was Hurs de Dill, Dil. Okay, das weiß ich nicht. Wie gehts? Ah wie gehts? Wo startet Till? Was, was machst du da? Da ich lerne jetzt Schwedisch. Wer? Was? Wann? Wo? Fem, fat? Warte mal. Äh, wann? Nach fahr. Fach. Darf ich eine Mozartkugel haben? Nein, das ist ja für die Schweden, wenn die kommen und uns bei den Anfängen unterstützen. Hürlinge. Was für Anfänge? Naja, da war doch gestern diese, Kon diese, diese Konferenz war doch da gestern. Konferenz? Naja gut, okay, Arbeitsgruppe für persönliche Assistenz. Das war doch gestern, da haben die schon alles besprochen. Alles. Das heißt, die war doch im Sozialministerium, oder? Ja, ja, im Sozialministerium, mit den, den Sozial-Landesräten und den Betroffenen. Und da haben die alles besprochen zum Thema persönliche Assistenz. Äh, das heißt, die haben wirklich jetzt eine, eine einheitliche bundesweite Regelung für persönliche Assistenz, Bedarfsgerecht für alle beschlossen? <lacht> uh, naja, uh, uh, naja. Uh, die müssen noch uh, diskutieren, was über Bedarf ist und dann müssen sie noch definieren, wer alle sind und uh, einheitlich bei neun Bundesländern. Na, hm. Das braucht seine Zeit. Moment einmal, ich muss schauen, was heißt. Sprechen Sie Deutsch. Daladü. Na, aber einen Rechtsanspruch haben Sie beschlossen, oder? Na, Rechtsanspruch, naja, das ist ja. Da zieren Sie sich noch ein bisschen. Naja, das kennt man sich auch nicht so gut aus in der Materie. Das ist ja, ist ja schwierig. Aber Sie haben. Aber wir haben schon. Es bleibt eine Geldleistung, oder? Äh, ja, aber manchmal, manchmal. Es kommt drauf an. Äh, es kommt drauf an. Es kommt einfach immer drauf an. Das muss man. Es ist angedacht, angedacht. Äh, aber es ist einkommensunabhängig, oder? Was? Äh, meine Verwandten müssen nichts zurückzahlen, wenn ich nichts mehr habe. <lacht> woher kommen denn, deine Verwandten? Und überhaupt, woher kommst denn du? Auf das kommt es nämlich an. Aber weißt du, gut Ding braucht Weile, vom Hudeln kommen Kinder und viele Leute, viele Kinder, das ist ja viel Assistenz, alles braucht seine Zeit. Es waren ja erst fünf Sitzungen. Was kann man denn in fünf Sitzungen besprechen? Aber ich kann doch jetzt endlich mit Assistenz überall hinreisen, wohin ich will und solange ich will, ohne dass Sie mir das Geld kürzen. Oder? Ähm, na, ähm, äh, ich weiß. Aber weißt du, was ich gehört habe? Äh, es gibt wieder eine Arbeitsgruppe. Also äh, Es geht weiter und... Äh ich glaub, ich ja, vielleicht jetzt. sollte ja ich Schwedisch lernen und auswandern. Was ist Kann ich jetzt eine, eine Mozartkugel <lacht> haben? Schwedenbomben Mozart haben wir keine. Du kannst die Mozartkugel haben. Ah, okay. Aber ja. weißt du was? schon. das habe ich mal gedacht. Also, also aber, was haben die jetzt gestern überhaupt beschlossen? Mein Gott, woher soll ich das wissen? Aber weißt du was? Ich habe... Ich habe da irgendwas ausgedruckt. Da, äh, warte mal. Zehn Jahre persönliche Assistenz, eine Tagung. Ah, die WAG, die WAG, Weißt du was, ich rufe mal da an. Ich mal an. Es. Da kommst sowieso nicht durch. Äh, das, stimmt. das stimmt. Aber weißt du was, dann gehen wir einfach gleich hin, okay? Okay, Lass wir das da. Okay.